Gibt es Leben nach dem Tod? Es gibt keine definitive Antwort auf die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Es gibt viele verschiedene Vorstellungen und Meinungen darüber, was nach dem Tod passiert und jeder muss für sich selbst entscheiden, was er glauben möchte. Einige glauben an Wiedergeburt oder an ein Leben im Jenseits, während andere glauben, dass der Tod das Ende des Bewusstseins bedeutet. Es gibt keine Möglichkeit, dies mit Sicherheit zu wissen, und die Frage bleibt eines der größten Mysterien des Lebens. Wie kann in der Altenpflege mit diesem Thema umgegangen werden? In der Altenpflege ist es wichtig, dass Pflegekräfte sich bewusst machen, dass das Thema Tod und Sterben für viele ältere Menschen von großer Bedeutung ist. Es ist wichtig, eine offene und einfühlsame Haltung zu zeigen und den Bewohnern die Möglichkeit zu geben über ihre Gefühle und Ängste zu sprechen. Pflegekräfte können auch dazu beitragen, dass die Bewohner ihre letzten Wünsche und Vorstellungen für ihre Behandlung und Pflege äußern können. Es ist wichtig, dem Bewohner die nötige Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und ihm zu zeigen, dass seine Gefühle ernst genommen werden. In vielen Fällen kann es auch hilfreich sein, den Bewohner mit Seelsorgern zusammenzubringen, wenn dies gewünscht wird. Es ist wichtig, respektvoll und professionell mit dem Thema Tod und Sterben umzugehen und sicherzustellen, dass der Bewohner die bestmögliche Pflege und Unterstützung erhält. Haben Pflegende dazu überhaupt die notwendige Zeit? Dies im Arbeitsalltag der Pflegenden zu integrieren ist eine der großen Herausforderungen der Altenpflege. Es ist notwendig, dass Pflegekräfte genügend Zeit haben, um sich um die Bedürfnisse ihrer Bewohner zu kümmern und ihnen die nötige Aufmerksamkeit und Unterstützung zu geben. In der Praxis ist es jedoch schwierig, genügend Zeit für jeden Bewohner zu haben, insbesondere in Einrichtungen mit hoher Bewohneranzahl und oder knappem Personal. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, Prioritäten zu setzen und sicherzustellen, dass die Patienten, die besondere Unterstützung benötigen, ausreichend Zeit und Aufmerksamkeit erhalten. Es hilft, sich an andere Fachkräfte oder Freiwillige zu wenden, um die Belastung zu verringern. Es ist wichtig, dass Pflegekräfte sich selbst genügend Zeit nehmen, um sich auszuruhen und zu entspannen, damit sie in der Lage sind, ihre Arbeit effektiv und mit Sorgfalt zu verrichten. Wie können die Pflegekräfte hierbei unterstützt werden? Es gibt einige Möglichkeiten, wie Träger-, Heim- und Pflegedienstleitung die Pflegekräfte in der Altenpflege unterstützt werden können. Erstens: Adäquate Personalausstattung Es ist wichtig, dass es genügend Pflegekräfte gibt, um sicherzustellen, dass jeder Patient die notwendige Zeit und Aufmerksamkeit erhält. Zweitens: Fortbildung und Schulung Pflegekräfte sollten die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern, um ihre Arbeit besser zu verrichten. Drittens Gute Arbeitsbedingungen Pflegekräfte sollten in einem angenehmen und sicheren Arbeitsumfeld arbeiten können. Viertens Adäquate Bezahlung und Anerkennung Pflegekräfte sollten angemessen für ihre Arbeit entlohnt werden und für ihre Leistungen angemessen anerkannt werden. Fünftens Unterstützung bei emotional belastenden Situationen – Pflegekräfte sollten die Möglichkeit haben, sich bei emotional belastenden Situationen an Kollegen, Vorgesetzte oder professionelle Berater zu wenden. 6. Pause und Erholung – Pflegekräfte sollten genügend Zeit haben, sich auszuruhen und zu entspannen, um ihre Arbeit effektiv und mit Sorgfalt verrichten zu können. Der Inhalt dieses Videos wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt. Mehr dazu auf www.altenpflege.pro Welches Thema sollen wir nächste Woche besprechen? Schreib uns deine Vorschläge, Wünsche und Anmerkungen in die Kommentare.